Ähm, ja, oh Gott. <lacht> jo, hallo, Test 1, 2, 3. Ja, ich finde eigentlich, dass man, es ist hier eigentlich immer ein ständiger Lernprozess, man lernt immer was Neues dazu. Man hat hier eine ziemlich steile Lernkurve, weil man von Anfang an gleich viel praktisch Leisten muss. Man bekommt von Anfang an viel Vertrauen, die Aufgaben selbstständig zu erledigen. Es ist eigentlich ein Unternehmen, was keinen Stillstand hat. In jedem Fall gibt es hier jeden Tag Herausforderungen. Du hast Aufgaben, die äh, nicht jeden Tag die gleichen sind. Du hast neue Probleme, neue Herausforderungen und das macht hier einfach extrem viel Spaß. Und ähm, ja, das ist schon sehr cool. Dass es einfach so ist, dass man immer guckt, ob die Prozesse auch noch gut sind und sich nicht auf den Prozessen oder auf den Plänen oder wie man sagen soll, ausruhen soll. Dass man wird an die Hand genommen und kann immer fragen, kann immer irgendwie... Um, um Hilfe bitten. Oft nutzen wir das Meeting am Wochenanfang oder zwischendurch nochmal. Das gute oder das bessere Argument und die gute Idee, die haben wir auf jeden Fall Vorrang vor allem anderen. Besonders Spaß macht mir hier eigentlich das nette Team. Es ist immer ein gutes Beisammensein. Wir haben immer was zu lachen. Wir können aber auch uns schön aneinander reiben. Wir sind ein bunt gemischtes Team. Sowohl junge Leute als auch ein bisschen erfahrenere Leute. Eigentlich haben wir alle Humor. Spaß macht auch das, das Obst, was hier immer frisch auf dem Tisch liegt. Man freut sich immer auf die Arbeit zu kommen und seine Kollegen zu sehen. Es, ist, es macht extrem viel Spaß, hier zu arbeiten. Jeder hat ein offenes Ohr für den anderen und es ist einfach eine coole Atmosphäre. Wir entwickeln uns täglich. Wir selber, das Unternehmen entwickelt sich. Man wird auch immer ernst genommen. Das ist ja, ein großer Vorteil. Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Anreiz für, für Leute, die, die das Gefühl haben wollen, bei der Arbeit wirklich was bewirken zu können.